Jetzt kommt es in erster Linie darauf an, dass Europa geschlossen ist. Wir müssen gemeinsam äh, klare Kante zeigen und äh, Geschlossenheit zeigen, damit wir beispielsweise in einem, Konflikt, in einem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten auch eine starke Position haben. Und das scheint uns ja im Moment ganz gut zu gelingen.